10. Januar 2008. Die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie wizorek zoll verabschiedet die ersten 50 Weltwärtsfreiwilligen. Ich glaube, ich bringe einfach ja, ein Stück von meiner Kultur mit und nehme dann im Gegenzug auf Impulse von dort wieder mit nach Deutschland. Auf jeden Fall wird man dadurch, dass man einfach ins Ausland geht und so ein Freiwilligendienst oder sowas nicht in Deutschland macht, natürlich aufgeschlossen Kulturen gegenüber. Wenn man hier ist, mit den Menschen hier äh, zusammen Erfahrungen sammelt, dann hat man etwas tiefere Verständigung für die Situation. Ich wollte nach der Schule gerne nicht nochmal einfach weiter theoretisches Wissen in meinen Kopf reinpacken, sondern mit dem bisschen Wissen, was ich schon habe, was Praktisches machen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie die Welt bewegen oder so, aber ich glaube schon, dass wir im Leben von den Kindern was ändern. Es macht schon ungeheuer Spaß, immer wieder zu improvisieren. Das ist auch irgendwie jeden Tag so eine Herausforderung. Und irgendwann bekommt man so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit, so ein bisschen Alltag, aber trotzdem verfliegt es unglaublich schnell. Was halt wirklich schön ist, dass man nach der Arbeit wieder zusammenkommt über seine Arbeit diskutiert, lacht und dass man halt auch wirklich so seine Erfahrungen mit miteinander teilen kann. Es ist das erste Mal, dass wirklich mit den praktischen Grundlagen unseres Lebens zu tun haben, mit dem, was angebaut wird und was wir täglich essen. Das gefällt mir total gut. Ja, ich bin so fasziniert davon, dass ich überlege, organische Landwirtschaft zu studieren, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Creemos que el voluntario aporta y mucho los diferentes Proyectos, ya que trae otra mirada, otra cultura, otro idioma. 2014. Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller gibt den Start frei für die Süd-Nord-Komponente. Wir lernen viel von den Freiwilligen, den Süd-Nord-Freiwilligen, die jetzt zu uns nach Deutschland gekommen sind. Die bringen ihre Expertise, ihre Erfahrungen der Heimatländer und auch der Entsenderorganisation mit und da bekommen wir wahnsinnig viele Denkanstöße, Anstöße zum Austausch, zur Begegnung und auch zur Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. Ich lebe meine Aufgabe hier in der Gitter und meine Zeit mit den Kindern zu verbringen. Wir kriegen ganz viel auch neue Ideen von was bedeutet eigentlich für die Entwicklung, was bedeutet Armut, was bedeutet ihr freiwilligen Einsatz hier für sie, was wollen sie mitnehmen.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 Das Projekt Weltwärts wird bei mir nicht nur gefördert, sondern wir werden das auf der Basis der Erfahrungen in den nächsten Jahren ausbauen. Wir möchten, dass noch viel mehr aus Ihren Staaten zu uns kommt. Ich glaube, dass ich mich in dem interkulturellen Austausch schon weiterentwickelt habe. Das hat mir so viel gebracht an Erfahrungen, an Erlebnissen. Es hat mir so viel für mich gebracht. Ich habe so viel über mich gelernt und auch über andere oder auch über das Miteinander mit ganz verschiedenen Menschen. It's a very nice program for me, because it gives an opportunity for young people to learn different things, to learn different cultures. Für mein Berufsbild später habe ich auf jeden Fall bemerkt, dass ich froh bin, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite und dass das Wichtigste ist, dass ich in dem Team, in dem ich arbeite zufrieden bin. Von Deutschland habe ich viele Ideen mitgenommen. Alles, was ich erlebt habe, das ist voll wichtig in meinem Lebenslauf. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, mit Weltspärzer auf die Philippinen zu gehen, denn ich habe hier so viel erfahren können. So viel wurde mir einfach an Erfahrungen geschenkt, die ich nie hätte machen können ohne dieses Projekt. Also ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, ohne Weltwärts. Für mich bedeutet Weltwärts, dass man sich entwicklungspolitisch engagiert und dass der Partner vor Ort was dazu gewinnt und der Freiwillige was dazu gewinnt. Meine Offenheit in Deutschland hat mich sehr verändert. Ich bin viel erwachsener geworden, also viel reifer geworden. Ich verstehe jetzt besser, die die sie sich ausdrücken ich verstehe mich auch als Afrikaner auch sehr gut. Und, äh, ich kann die beiden mischen, ich kann, ich kann auch überall sein und ähm, da nenne ich mich dann ein Global Citizen. <lacht>